Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen, heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern, frei, freundlich und klar, als hätte ich hier zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Atem des Lebens, als wirkte mir einer die Kehle hungert nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangen um Freunde in scheinbar endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Bin ich der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung zurückweicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Aber wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Ja wahrlich, dein sind wir, o oh Gott.